Lansky ist unverwundbar. So läuft das Geschäft. Mr. Lansky, gibt es so etwas wie das organisierte Verbrechen? Zu diesem Thema fragen Sie den falschen Mann. Mr. Lansky, sehr freut. Wieso schreibt ein David Stone ein Buch über Meyer Lansky? Womöglich schreibe ich gern über komplizierte Menschen. Alles, was ich Ihnen erzähle, ist streng vertraulich. Erst wenn ich es erlaube, kommt es in Ihr Buch. Ich habe nicht die Macht, meine Vergangenheit zu verändern. Doch ich habe die Macht, meine Wahrnehmung davon zu verändern. Ich habe mein Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut. Ich wähle keine Seiten. Ich wähle eher Möglichkeiten. Lansky hat über 300 Millionen Dollar beiseite geschafft und wir wollen ihre Hilfe bei der Suche. Es gibt eine Menge Menschen auf der Welt, die Ihnen vorgaukeln wollen, sie seien noch besser als sie. Wut ist ein Werkzeug, welches wir benutzen, um diese Menschen anzusehen und vom Gegenteil zu überzeugen. Ich bin ein Engel mit einem schmutzigen Gesicht. Müssen Sie sich das einreden, um schlafen zu können? Ich muss überhaupt nicht, um nachts schlafen zu können.